Ihr seid schon rein, und um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wenn wir in der Liebe von Jesus bleiben, dann ist es uns möglich, nicht mehr in Sünde zu leben. Ein Zeichen dafür, dass du nicht in der Liebe von Jesus bist, ist, wenn du immer und immer wieder die gleiche Sünde begehst. Denn wenn wir in der Liebe von Jesus sind, dann sind wir in der Lage, der Sünde nicht nachzugehen. So habe ich schon mehrfach erfahren. Wenn ich aus der Liebe raus bin, dann kam mein Körper wieder und wollte mich zur Sünde treiben. Aber wenn ich in der Liebe von Jesus bin, das ist es kein Problem. So steht es auch im Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen.